Mm hmm. Ich bin die Nina, ich wohne in Berlin, ich bin Reisebloggerin und mein Blog heißt Maracuja und so heiße ich auch auf Twitter und Instagram und Facebook. Ich bin schon immer viel gereist und habe immer viel fotografiert und immer gebloggt und da kam irgendwie einfach eins zum anderen. Reisebloggen als Beruf ist natürlich nicht mehr Urlaub machen. Man macht Fotos, Videos, Social Media und muss nebenbei noch die, diese ganze Arbeit, die hinter dem Blog steckt, auf den Reisen auch noch machen. Deswegen ist es eben nicht am Strand liegen oder sich in Ruhe irgendwas angucken. Es sei denn, man macht jetzt wirklich selber mal Urlaub. Aber das gibt es für mich eigentlich gar nicht mehr. Ja, der Tweet ist entstanden, als ich auf einer Reise in Australien unterwegs war. Ich war fünf Wochen unterwegs und hatte schon sehr oft die Orte und das Hostel gewechselt und habe den letzten Tag in Sydney verbracht, mich von meinem dortigen Freund verabschiedet. Und dann kamen mir einfach die Tränen und ich hatte gleichzeitig ein äh, tolles Heimweh und, und so eine Reisemüdigkeit, ich konnte einfach nicht mehr, ich wollte nicht mehr in Busse steigen und nicht mehr in Flugzeuge steigen und ich wollte einfach nur nach Hause, aber gleichzeitig wollte ich nicht Abschied von Australien nehmen, weil ich hatte Australien lieb geworden. Also so ein kleines Heimweh, da, da gewinnt man sich schon dran, das, das kommt immer, da weiß man, okay, heute habe ich mal einen schlechten Tag, aber so ein wie an diesem Tag, das hatte ich vorher noch nie und das war ganz schwer für mich äh, zu verarbeiten. Ja, als ich den Artikel veröffentlicht hatte, hatte ich eigentlich ähm, erstmal totale Angst vor der Resonanz, weil ich am Anfang natürlich auch meine Gefühle so beschrieben habe und alles auf dieser Reise irgendwie blöd fand und nicht mehr wollte. Und ich dachte, die, die Leute kommentieren dann, dass, dass ich das alles nicht mehr zu schätzen weiß und dass ich ähm, das gar nicht verdient habe. Und solche Sachen hatte ich große Angst vor, aber die Resonanz war unglaublich positiv und die meisten Leute haben mir dann selber von Geschichten erzählt, wo sie selber genau dieselbe Situation hatten und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen Mut gemacht, dass ich nicht alleine bin mit diesem, mit diesem Gefühl, was ich an diesem Tag hatte. Also der Job hat natürlich auch so, so ein paar negative Seiten, also mein soziales Leben in Berlin leidet natürlich darunter, dass ich so viel weg bin und, und nicht mehr so viel Kontakt halten kann Oft auf den Reisen, ich habe nicht immer Internet, aber ich liebe das Reisen eigentlich zu sehr, um diesen Job aufzugeben, Es gibt mir viele Möglichkeiten und ähm, ich komme viel rum. und mag ich eigentlich unglaublich gerne und da kann mich eigentlich erstmal nichts erschüttern.